So, einen schönen guten Morgen. Oh Diesmal starten wir Ufer herunter. Bauten Wette wieder mal. Ja. Und Traumtemperaturen schon. Es ist schon super warm, oder? Gefühlt 20 Grad. Ja, gefühlt 20, glaube ich. Ja, für uns geht es heute auf, Monte Poli, ja. Montepolier, Bobia geschrieben. Ähm, der liegt auf 1500, was ich im Kopf habe. Das heißt, ungefähr 1300 Höhenmeter für mit ein bisschen auf und nieder. Und geht dann direkt eigentlich auf Trail, in den Rupfen machen ähm, Das heißt, wir haben da relativ eine kompakte Tour. Die letzten Tage sind wir aber ins Hinterland hochgeradelt Und die sparen wir uns halt komplett dabei. Das erste Mal, gell? Das erste Mal, einmal, ja. Wir mhm. wollten nicht schon länger es machen, nur es war halt davor jetzt nie so, so schön eigentlich, sondern mehr im Hinterland besser. Dann ja. haben wir gesagt, machen wir die her, dann können wir ein bisschen auf den Nebel raus. Das war dann perfekt klappt. Ja, jetzt schauen wir uns den an. Das ist sicher eine coole Sache. Vor allem ist da einiges auf diesem Monte Bre, wie der davor heißt. Ein Siedlungsgebiet oben und da geht ein auf. Das heißt, irgendwelche infrastrukturmäßigen Wege wir sollten da sein. Wir ähm, haben ein bisschen was auseinandergesetzt. Ja, Berg liegt eine gute Westausrichtung. Das heißt der Nachmittag gesund, Dann packen wir so. Rauf geht erstmal die Panoramastraße mit super Aussicht in Richtung Bergdörfchen. Bre. Und von da an geht es dann aber erst so richtig los, weil bis da hoch ist es noch eine gemütliche Teerstraße und ab dann startet der Wanderweg und der ist schon um einiges knackiger. Aber hört euch mal an, was die zwei so zu sagen haben. geht super auf. Hallo. Die Straße ist echt lang. ist perfekt. Voll 800? voller Schild. war super. Ja, richtig gut. Heute okay, ist mir ein Chilligen. Das Fallstraße hat sich aber jetzt erledigt. Es ist offizielle Paradenritten. Das sieht so flach aus, oder? Ja. Ist aber nicht. Geil gemauert, ha! Hm? So, da war jetzt schon wieder die Gurbel. Umbaut. Umbaut, genau. Da haben wir nochmal eine Wasserzapfstelle und jetzt geht es für uns da auf die Schirmtragen. Jetzt schauen wir mal, wie es da oben ausschaut. Okay. Und ja, wir haben echt weit radeln können. Oder ich habe es eh der Weg haben wir gut Meter gemacht, war sausteil, so aber voll gut zum Radeln gegangen. Es war echt also super benannt. Cool, Jetzt zeige ich euch nochmal da oben, also wie er von oben ausschaut. hat. seht ihr echt gut. Teilweise richtig steile Stücke dabei. Also, eine Gangweil hat es keine mehr gegeben, das ist festgestanden. Aber echt cool, das ist gut gegangen. ja? Super! Passt! Gut mit der Übersetzung, ich mein, da kurz das Ja, fahren, halt und super. auch die Wippen, was man dazu sagen. Ja. Die kann man nicht sperren, aber es ist zum Berg auftreten. Nein, das merkt man gar nicht. Einfach ja. sowas von genial. Das ist echt super! Ja, passt. Mhm. So, wir haben gerade gekriegt dass im Sommer, wenn man die Tour macht, es fast unmöglich ist, weil es ist so schon. Extrem Haus und davon sieht man jetzt den Gipfel. Also Wahnsinns-Aussichtsberg. Es ist halt extrem geil, wenn man es sieht. Also echt Wahnsinn. So, wenn man gut das Timing schreibt, die Glocken. Es ist 12 Uhr. Um 2 Minuten haben wir es nicht zu War auch nicht geplant. Auf jeden Fall geil. So, aber wir sind am Gipfel. Jetzt wird ich gerade auf die Steine. Das ist eine Wahnsinnsaussicht. Ähm, das ist jetzt aber jetzt nicht ist ganz cool gemacht. Da vorne Luganersee, See, der geht dann unten aber um. so also der hat gerade bis daher, ist das Luganersee, der macht vorne die Runde. Ähm, dann hinten Lago Maggiore geht da den sieht man da draußen ein bisschen, da sogar das Monte Rosa Gebiet oder Massivschark außer. Genau da hinten wo wir unten, das ist der Lema, der Maro, dann Montebar, wo wir wohnen, die ganzen Überschreitungen, richtig interessant. Dann die ganzen Zwischenbereiche und um die Drehs angeschredet sind die letzten Tage. Genau, und jetzt sind wir da, Staatsgrenze, Schweiz, Italien. Da geht der, da ist die Wicke, die ist schon durchgeledert, die ist seit wie viele Stunden 18, 26 Gesund, 2, 32 Stunden in der Sonn schon. Das ist ein Wahnsinn, fast der ganze Tag. Ich kann keine Schuhe aber es ist so warm, es wechselt sich, es Genau. Da geht der Luganer See auch noch weit um. Und da hinten sieht man ein bisschen den sehen. Ein bisschen schocker außer. Genau, und da ist dann Italien eigentlich. Da ist die Stadtgrenze da hinten. Mhm. Krass, oder? Ja. Last but not least, da geht ins in so 1300 Höhenmeter am Stück bis nach Lugano. Kann machen, muss man aber nicht. Was sagst du? Wir ja, machen. Hä? Machen. Machen. Bist du verschlafen? Nein. Nein, bist schon Montag. Noch Nach 32 Stunden Sonnenbaden. Bist du gut durchgeledert. <lacht> <lacht> Lederwiki, Liki. Lederwiki. Ja. LV. Was LV? Achso, ja, Lederwick. Genug Panorama, genug blöde Sprich. Fahren wir los. Ja, die neue App hat Yeah. Huh. Voll. Okay oh What Es ist so heiß, ich wisst es gar nicht. Ja. Wir sind das nicht mehr gewählt, wir leiden echt. Es ist uns nur, das nicht das Hunger sondern wir sind echt gut. Ein fahrtorientiertes fordert dafür Energie. Ja. Passt. Bei der Stufen her. Ja. ja. Wir ja, sind gut zurückgekommen. Und haben einen Kindfilm ja doch. Das ist mir ja. so, nämlich Wo ja, springen wir jetzt See? am liebsten ja, Am Gardasee. Am Gardasee. Ja, okay. also, kann das <lacht> ähm, Ja. Wow, cooler ja, mega, Trail. Wirklich cool zum Fahren. Fast bis ganz oben. Ja. Also zwar keiner das merken. So ja. Mittelstufe ja. war dann ja. schon saftig. Flowiger S4. Ja. Ganz ja, aus Flowic S4 ja. mäßig war so, da teilweise mhm. schon S5 mit Jahrenstufen. Stufen. Also da muss ich dann schon halten oder auch da stehen. Ähm, Unser Tag, ich hoffe, ihr habt das Video. Genau. Jetzt gibt es noch. Wir bei Cappuccino. Super. Wo? Wo wir jetzt immer waren. Ich weiß nicht, wie das krass hat. Oh weh An der Copacabana. Und dann wird wir auch der See. Ja. Auf jeden Fall das 16 Mal von der Weide, wie wie das ausschaut. Ähm, wir machen jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal und wenn es euch gefallen hat, daumen nach oben. Ciao!